Lilo aus äh, aktuellen das Ein kleiner Hinweis, aber eigentlich weniger für uns Linux-User, sondern für Windows-User ganz ungewöhnlich. Ähm, Windows 10, ja. Windows 10 wird äh, eine Linux Bash kriegen. Eine Linux, ja, optional kann man die installieren. Und das ist nicht nur eine Linux Bash, das ist äh, Canonical, das ist Ubuntu. Und das da drauf ist Linux BSL. -W SL Windows Subsystem für Linux, also für Windows, das sieht dann ungefähr so aus. Ja, also wenn man unter Windows 10 ist ne, und auf der Command ist ne, und gibt ein Bash, ne, eigentlich die Shell von Linux, sag ich jetzt mal, dann lädt es Ubuntu runter ne, und auf Windows runter von Canonical quasi. Wenn man auf diesen Lizenzlink geht, dann kommt man auf die Ubuntu-Seite. Das ist nur eine Weiterleitung. Jawohl, lebst runter von einem Windows-Torn. Also Ubuntu-Binaries, die unter Windows laufen, werden runtergeladen. Und da mit drin in dem Ubuntu für Windows äh, ist unter anderem halt die Bash mit drin. Und hier sieht man dann, äh, ist man eingeloggt als root at localhost unter Windows. Ne? Und mit den typischen Pfaden, Linux-mäßig, dann ne? seht ihr, wie die Schrägstriche sind, ohne Laufwerksbuchstaben. Und das war die normale Shell, ne? laufwerks äh, slash andersrum und Laufwerksbuchstaben. Ja, und dann kann man, ne? the environment will stand out kein Problem mehr, die Bash unter Windows laufen zu lassen. Bash on Ubuntu on Windows. Das kann man auch in diesem Artikel nachlesen. Also ich dachte erst, wir ein April chat ist aber nicht. Ne? Ist ja, weil ist schon vorbei, der 1. April. Ne? First Release of the Brand New Technology. Ne? Ihr könnt ja mal lesen, Bash unter Ubuntu auf Windows 10, bald in eurem Terminal beziehungsweise eurem CMD von Windows 10, wenn er überhaupt noch Windows benutzt. Also ich benutze keins mehr. Also mir könnte das eigentlich egal sein, fand ich aber der Erwähnung wert. Ich hoffe, ihr mit Rufen zu haben, verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss, ich bleib bei Linux.